Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das Rüstungsinsel DLC. Und ja, ich stehe hier vor den Dick Mann, deswegen weil ich alle Diktas gefunden habe. Ja, und ja, bisher noch, wie ich in, weil nicht im letzten oder vorletzten Part hier so ein bisschen herum gemerkt habe, dass man nicht gucken kann, wo man alle Diktas und so gefunden hat. Hier, man kann ja einfach nachgucken, wo noch dick das übrig sind und ja wie ihr sehen könnt überall sind noch null übrig ich habe alle gefunden alle 151 waren da glaube ich ne und ja ich habe mir noch nicht angeguckt was wir hier noch als Belohnung bekommen und ja ich nehme an wir kriegen dick da als nächstes und ja ähm, folgendes die ganzen Alola Pokémon die ich jetzt bekommen habe ne? habe ich immer wieder resettet bis ich irgendwie eine passende weiß nicht ein passendes Wesen und so bekommen habe und ja, das hat ein bisschen Zeitaufwand gekostet, aber und ja, deswegen will ich mir jetzt erstmal angucken, was ich bekomme, weil ich werde dann wahrscheinlich sowieso wieder das Spiel neu starten um ja, weil nicht so lange resetten, bis ich wieder ein perfektes Wesen und so weiter hab. weil ja, das Problem ist, ich kann diese Dinger nicht äh, züchten. Ich hatte ja schon ein Mauzi auch, ne na, Lola Mauzi, und das habe ich versucht zu züchten. Und das Problem ist, das ist das hier rausgekommen. Ich habe über einen Trick gehört, dass man einen Ewigstein geben kann, damit das Pokémon seine Dingen, äh, seine Form behält. Also ja, ich habe ein Ditto in Zord reingepackt. Ne? Dann habe ich, äh, ich glaube, da ist das, das, ich bekommen habe. Ne? Also fünf Jahre kann sein. Da ist das, was ich bekommen habe. Da habe ich ein äh, Ding gegeben, Ewigstein, damit die gleiche Form beibehalten wird, ne? und ja, dann habe ich ein Ditto in die Hort reingepackt. Was rauskam war das hier. Das Problem ist, das Wesen wir dann auch übernommen, wenn ich ein Ewigstein äh, da rein packe. Also habe ich mir gedacht, so ich habe jetzt ein männliches und ein weibliches, packst du beide die da rein, und ja, dann kann es ja eigentlich nur noch wieder so ein Ding rauskommen, aber nee, falsch. Habe diese beiden ins Hort rein gemacht Ich habe das ja als Ei bekommen, was für mich irgendwie gar keinen Sinn macht, aber ja, also Alola Pokémon. Ich habe es auch schon gegoogelt und so können nicht gezüchtet werden, was ein bisschen nervig ist. Das heißt, diese Pokémon, die ich jetzt hier als Geschenke bekommen das sind die einzigen äh, Male, wo ich irgendwie hier diese Pokémon bekommen kann. Deswegen muss ich sicherstellen, dass die alle ein richtiges Wesen und also was haben, was ein bisschen nervig ist und ja man zum beispiel wenn ich jetzt das hier in Ort reinpacken reinpacken dann würde ich ein gala pflegt bekommen und mit allen anderen pokémon genau die gleiche geschichte also ja deswegen gucken wir uns jetzt am anfang des parts an was wir als belohnung bekommen von diesen typen was für alle oder pokémon wir jetzt noch bekommen und ja ich werde danach wieder nicht speichern weil ich dann wieder resetten muss weil jetzt wieder war meine einzige möglichkeit hier Wahrscheinlich dieses Pokémon zu bekommen, und ja, deswegen machen wir jetzt hier schnell aus dem Weg. Ich werde danach auch einen Schnitt machen und euch sagen, wie es weitergeht. Aber jetzt gucken wir uns erstmal als Belohnung bekommen, welche ich für das erste sowieso nicht behalten werde. So boom. Ah, damit werden wir bei mindestens 100 Diktat damit anderen Worten Zeit für eine Belohnung. Neben diesem Pokémon möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Dieses Pokémon habe ich auch in Alola getroffen, so wie mein Dick da lau miau. Ist nicht der Starter? Oh cool. Was? Starter von links äh oh, das ist auch mal cool. Das ist aber der dritte Feuerstarter, den ich jetzt schon habe Bedroher, was? Ist eine versteckt Fähigkeit, das ist aber geil. Okay. Ich habe jetzt drei Feuerstarter, mein hopplo mein glumanda und jetzt hier noch das sind ein bisschen zu viele. ich hätte lieber ich hätte lieber den dings genommen den, äh, den, den, den den den den den den mein gott die eule meine güte und ja okay also ja ähm, die meisten oder pokémon die ich gerade bekommen habe, hatten auch versteckt fähigkeiten also das ist mal krass ich habe jetzt mal einen start mit einer verstecken fähigkeit kommen bedroht ist nicht schlecht also ja, aber kühlen ist Kacke. Deswegen muss ich so oder so resetten. Und ja, so lass mich raten. Er hat jetzt gesagt, bei 151 kriegst du die nächste Belohnung. Lass mich raten, ich gehe jetzt in Alola, Dick dann nee, wäre jetzt voll enttäuschend. Jetzt gar nicht, wie ich dir danken soll. Endlich sind alle meine kleinen Freunde zurück. Dick da, Dick. Ich schätze, das sollte sowas heißen wie: Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du uns alle heil nach Hause gebracht hast. Da da da. Jetzt aber mal langsam, wenn es nicht besser, wie würde ich denken, dass du dich am liebsten anschließen willst? Da wirklich irgendwie finde ich das schon schade. Aber wenn du dich so entschieden hast, reisen die Dicker, soll man bekanntlich nicht aufhalten. Nicht gut, um meinen kleinen Freund, hast du? Dick, da hat sich da angeschlossen. Jetzt überhaupt ein Pokelettes eintrag für Dings bekommen. Glaube nicht, ne? ich glaube, ich hatte schon per Wundertausch mal irgendwann bekommen, weil das ist natürlich das perfekte Wesen und also ne? aber ja, da ich jetzt äh, wegen dem Ding neu starten muss, geht das nicht. Äh, Lamia kann man nicht irgendwie die Nummer von ihnen sehen, Das dürfte vielleicht einfacher machen. Man kann ich die Pokédex mal irgendwo sehen. Ich meine, war doch mal der Fall irgendwann. Okay, dann haben wir noch ein Feuerstarter. Ich habe schon mal manipulieren kann, keine Ahnung. So und wie gesagt, ich mache jetzt gleich gleichen Schnitt. Ich will projekt einen Tag auf Screen suchen, weil langsam wird es ein bisschen knapp hier zu finden, wo einige Pokémon sind. Deswegen ja, schneide ich euch dann immer wieder rein, wenn ich irgendwie was Neues finde. Ich muss wahrscheinlich hier in diese Gräser reingehen, bis sie anfangen zu wackeln. Ja, diese Ausrufezeichen da Sind ja normalerweise auch seltene Pokémon drin, und ich muss wahrscheinlich anfangen, Pokémon so zu suchen. Also, wenn ich dann jetzt hier mal was finde, dann sage ich euch Bescheid. Mach mal so ein pseudo fangpartner weil sonst würde jetzt hier nicht sitzen. Ich habe jetzt die ganzen Diktas gesucht, ich habe noch kein neues Pokémon gefunden. Also, ja, müssen wir halt so machen. Also, ich sehe euch, wenn ich was Neues finde. Bis gleich, so Flamme entwickelt sich. Sag mal, ja ja nur nach einem kampf direkt ich glaube der ep pin bringt auf jeden fall mit zunder es gibt kein pokedex eintrag okay okay so also dazu ja dann was das bis gleich so die nächste entwicklung haben wir zwar schon gesehen diktrie aber die strahlenden haare die muss ich aufnehmen oh, wunderschön denn dick da hat sich in diktrie mit Wunderschön haben entwickelt und okay, und da tut sich die Katze ganz entwickeln. Wunderbärchen, immer noch kein Pokédex-Eintrag. Was soll's, und hier haben wir den schlechtesten Kämpfer in Smash <lacht> Ultimate. Jedenfalls, wo oh, Ego, arbeit ja, wegen Dark Laria Lariat. Lariator. Glaub ich glaube, so eine komische Animation, wo der sich einfach nur so dreht. Ne? sieht voll komisch aus. Okay, da bist du so Stück. So, Altera. Oh, das war schwer zu finden. also ne? nicht. Ich hier eins gesehen und irgendwie, weiß ich nicht. deshalb weggelaufen Da muss ich erst mal zweite. Oh, durch Nebel. Egal. Werfen halt Er ist jetzt aufgehoben, ist das abgauen. Und ja, sich ich das dann wieder gefunden habe, das hat ein bisschen gedauert. Ich kann jetzt nichts anderes einsetzen, weil ich einmal mal Dollar will eingesetzt ne? Also kann ich nur Bällchen werfen. Also es kommt da drin. Okay, weiterst du, Weichei. Heilopfer zuflucht ich muss gucken, ob du Risiko teckel hast oder nicht. Oder auch nicht. Ich habe dich einfach so gefangen. So ausgezeichnet. Ja, naja das hat eine Menge Erfahrungspunkte gegeben. Okay das pokémon mit dem meisten Kaffee. Stößt hat her auf Pokémon teilt sein mit ihnen und pflegt sie wieder gesund. Ein cool. ja, neues Pokémon. Weitermachen. So, mein pokédex sagt mir, hier ist ein scheinungs Und guck mal da, da ist ein Shinox, Das schnappen wir uns. Boom. So, das ist mein zweiter Versuch schon gegen das ich, weil das Ding kann Stromstoß. Und ja, ich habe es geplättet beim letzten Mal. Das ist jetzt der zweite Versuch sozusagen, das Ding zu fangen. Diesmal glaube ich halt nicht an. Ich einfach bälle. So jetzt vielleicht ein zweimal stromstoß ein oder so ja super wenn ich dich auch vernünftig fangen kann kann ich auch direkt entwickeln auch sehr schön habe ich schon wieder neue pokémon selbst Stromstoß ein und hau ich mal ein bisschen damit sie geschwächt ist. auskommen kommt Blip, blip, blip. Sehr gut. gezeichnet. So, jäger ist fast davor Level zu erreichen. So durch Muskelkonzent. Was? kontraktion erzeugt strom heftiges zittern ist bei schreibungs ein anzeichen dafür dass sehr viel elektrizität generiert cool fantastisch und du sagst wenn wir noch so ja klar fangen da kann ich auch noch machen gleich aber erstmal entwickeln wir wieder ein paar pokémon und zwar mit unseren drogen ich meine unseren bonbons ja und die da nee. überreste die schmecken doch nicht so kommen, ich habe ich mir schon wünschen, ich könnte irgendwie ein paar Items hier einlagern. So weiß nicht, ob wir für zweite Dings braucht ein Stein oder auch noch mal. Muss aber ich meinen Stein? Ich gebe dir gleich noch mal Ab so erscheinungsentwicklung sich. Zu Luxio so, verbindet sein Schweif mit dem meines Artgenossen, absorbiert ein Teil von dessen Elektrizität und teilt stärkere Stromschläge aus. Was ich nicht sagen, so entwickelt sich per Level oder per Stein. Oh. Nein, durch Level. Okay, cool. spare ich mir stein von denen ich bin mir sicher, ich habe von jener Entwicklung Stein mindestens 20 mindestens 10 Und Luxtra. Boom. Dieses Pokémon verfügt über einen Röntgenblick, so kann es ihm nur Beute aufspüren, selbst wenn sich diese hinter dicken Wänden verstecken. Krass. So, dann haben wir noch hier unser Sandan war oh, du hast sogar nur ein dort schon ein paar erfahrungspunkte gut ja. ging war sandama die als klärchen die trocken das gebiet ist in dem sandama lebt es tut herz und glätter führen sich die stachen auf seinen rücken an so dann noch du Das ist es auch nein natürlich nicht du entwickelt sich aber per level dabei ich so, noch mal zwei entwicklungen das heißt, wir haben jetzt zwei vier fünf entwicklungen jetzt noch bekommen ne? oder sechs pokémon mit dem scheinungs gerade fünf ja sechs pokémon ok man Dank seines besonderen Augen wenn er selbst im Dunkeln gut sieht, kann es auch nachts auf die Jagd gehen, ohne sich zu verirren. Okay, so komm. aber noch mal entwickeln. Direkt, oh, ich habe mich gerade ist in diese fern entwickelt. Ja, yeah. Ich habe mich gerade erst daran gewöhnt, ein weiterentwickeln zu Buff Alligator. Navigator, äh, es wird auch Terran der Wüste bezeichnet mit seinen mächtigen Kiefer durch er selbst dicke Eisenplatten mit Leichtigkeit. Aber oh, man ein Kampf mit Wüstengeist, mein wälder so haben wir wieder ein paar neue Pokémon. Ich werde meine Ausschau nach diesem jork halten und dann sehe ich euch, wenn ich es gefunden habe. Ne? Bis gleich, no, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber in im Gras ist ein jork drin. Da ne? kommt man jetzt direkt hin oder? sagen die reden die ganze Zeit auf mich los, ne? wenn ich die zu mir rufen dann nicht. So, das kann ich natürlich wieder nicht angreifen, weil ich weiß, du hast body vor allem auf Level 60. das gibt es einfach nicht. Giga stoß. Mach mal halb lang. Okay. So, dann habe ich dich jetzt bitte paralysieren. Okay ich würde dich gern schon fangen ne? Wenn du nichts dagegen hast so Na. Oh. Na no. no, nee, ne. da habe ich jetzt gar keinen bock was oh, ja gut wilde pokémon mit Brille oder oder wir beginnen oder so das gibt es jetzt nicht also jetzt Giga Schuss äh, mal ganz sicher hier eine Runde schon mal im aussetzen. Da ist der drin. Oh, ehrlich, er hatte jetzt Brüller, der hatte äh, Giga-Stoß. habe ich noch kein Body-Check gesehen. Vielleicht kann ich, dich bin ich ja schwächen, wenn ich gegen dich verliere. Gibt es einfach nicht jetzt einmal gegen dich verliere und dann noch mal gegen dich kämpfe kann ich ja trugschlag einsetzen war ja, so mal super kommen äh, äh, danke mir ja, hat wie ich das hier jetzt voll und ich schwer gemacht dass die dinger sind zutraulich level 100 jäger sind sie das essen nein wir sind die jäger zwar tapfer, aber auch vorsichtig. Mit dem Beispiel, dass sein Gesicht bedeckt, nimmt die auch gleich Informationen über seine Umgebung auf. Boom. Ich nehme an, dem mir jetzt nichts Neues, ne? Das wäre irgendwie zu schön. Noch Lilmin. so das habe ich noch nicht neu gefangen. Seit dem letzten Part. welche ich mich mal dran machen. Dann werde ich natürlich nicht aufnehmen, weil haben wir ja schon gesehen. Und ja. irgendwas Neues? Nein. Okay. Dann gehe ich mal das eine ding fangen und hoffe dass mir was anderes noch danach empfohlen wird bis gleich so ich habe zwei eier mit mir die jetzt gerade schlüpfen also ein jedenfalls danach werde ich noch ein pokémon entwickeln das mal sehen und oh, das hat erst geschlüpft okay ja nämlich ein knuddel einfach ins hort gepackt habe Pokémon singt lieb gern. Von seinem Körper, der an ein Marshmallow erinnert, geht ein leicht süßlicher Duft aus. Ja ich nehme an, das andere braucht ein bisschen länger. ein etwas stärkeres Pokémon drin ist. Das muss ich jetzt mal so kommentarlos stehen. Ja gleich sehen warum. Okay, so haben wir irgendwo noch einen Trainer, der mir ein Dings geben kann. So, mein Ei schlüpft. dreimal dürfte raten, was da drin ist. Los, jetzt habt ihr noch Zeit. Ihr wisst es, kommt schon. Ich weiß, dass ihr es wisst. Ihr könnt es erraten. Komm, wenn ihr das geratet habt, dann ja. Gott, verdammt natürlich treffe ich dieses Viech noch so zwei Sekunden bevor es ausschlüpft. Vor langer Zeit glaubten die Menschen, äh, Ignivor sei von der Sonne herabgefallen so dann habe ich noch ein pokémon ich entwickeln kann und zwar weil ich habe schon bevor ich irgendwie den pass bekommen habe irgendwie per zauber tauschen mal irgendwie bekommen und ja ich vorab dazu benutzen tun wir jetzt einfach mal entwickeln also zwei schig schon mal bekommen eins mit einer versteckten fähigkeit sogar und das will ich dann schon eher benutzen hat er diesen hyperball und äh, weiß ich nicht wie sind da überhaupt in den hyperball gekommen wenn man da züchtet dann werden die Bälle doch weiter vererbt ne? und die starter bekommt man ja immer aus her wie ist das passiert merke ich gerade es geht also um Buch für langlebigkeit sehr alte explorer erkennt man daran dass ihr schwanz mit algen basiert ist weil die hat nie sauber machen so war tordel ich merke gerade hat einen englischen namen stimmt hat war auch einen englischen namen gehabt ne? Squirtle. So. Wir schon mal die Starter alle. Sind die Alola Starter. wort hat sich zu einem turtok entwickelt. es so nicht heißt, nee. Es begräbt seine Gegner mit seinem enormen Körpergewicht. Wenn es in seinen aussichtslosen Lage steckt, zieht es sich in seinem Panzer zurück. Und Lichtkanone. mich und hydro Hydropumpe? Würde irgendwie mehr Sinn machen. Das ist irgendwie so. Erkennungsattacke von... Ja, Blast ist genau. Ja, dann kam wieso Original Trainer. Trainerin, keine Ahnung. Naja, haben wir wieder ein paar neue Pokémon. Ein Kangama ist hier irgendwo. Weiß nicht, wo genau es zu fangen ist. Oh, jetzt weiß ich es aber. Und ja, dann werden wir es mal sucht, ich glaube, ich werde die Pokédex Einträge ja die Trainer nach Pokédex Einträgen fragen, da ist die mit der Aussicht, ne? Damit ich immer so einen kleinen Anhaltspunkt, hab, wo ich als nächstes hingehen kann, ne? Ich glaube, das mache ich, ne? Das halt gut, ja, gut, finde ich halt immer zustimmen. Ist er nicht direkt hier mit dem Turm. Hier nee, ist der andere Turm, ne? Schade. gut, dann sehe ich euch gleich, wenn wir auf der Suche nach den Kangama sind. Bis gleich so entwickelt sich Boom. ein bisschen zeit im camp verbracht mit kochen so und für 20 gerichte gekocht und dann waren dann drei herzen im kopf und dann hat sich jetzt entwickelt er hat viel zu lange gedauert ey. gott Äh es in der schweifspitze dient ihm als eine art schwimmring sie ist mit nährstoffen gefüllt die im fett umgewandelt wurden aber wenn ich mir irgendwann komplett mal ich mein Meryl, na, zu merel herstellen will dann ja anzüchten meine ich natürlich haben wir da ein bisschen nervig so jetzt muss ich dir noch ein dings geben ein sonder morgen nee, erfahrungsdinger äh, damit du noch ein level abbekommst weil ich glaube oh, mal ein bisschen oberkill egal gut weil das entwickelt sich per level nämlich wenn ich mich irre. Sie werden so schnell wachsen dann hat sich zu einem Azumeral entwickelt. Cool, aber voll nervig. So, es verbringt fast den ganzen Tag im Wasser. Bei schönem Wetter lässt sich Azumeral an der Oberfläche treiben und bald im Sonnenschein. So, aber noch irgendwas, was ich hatte zum Leveln zum Level entwickeln. Ich glaube, ich doch magnetillo Magnetillo entwickelt sich, glaube ich, per Level und Magnetzone haben sie glaube ich geändert? Den kann ich jetzt einen Donnerstein geben. Ich irgendwie so gelesen. Also machen wir schnell. der Magnetilo entwickelt sich. Sie hat den nicht auch bei per Tausch entwickelt oder so? Ich weiß auch gar nicht mehr. Also nach Magneton. Es entsteht durch den Zusammenschluss dreier Magnetilo stark, sendet starke Radiowellen aus, um seine Umgebung zu untersuchen. Nein, so dann gucken wir mal. Bei Steinen äh, müsste hier sein. Habe Ich jetzt alphabetisch geordnet. Äh, da sage ich doch anwendbar: Einen Dönerstein, bitte. 56 und man entwickelt sich zwei UFO. Ich meine, Magnetzone? mit gut man sagt, es werde von einem Wesen aus den All kontrolliert und mit den antennen auf seinen Kopf empfangen. ist ihm Signale. Okay, ja, ich gar nicht so falsch mit meiner UFO-Theorie. Gerade sagen so, wir noch irgendwas empfohlen mir wird kann mal noch empfohlen ne? ja, aber muss ich erst mal finden ansonsten war jetzt auch nicht mehr so knapp als die entwicklung da weiß ich muss ich noch irgendwie per tausch entwickeln was ich so von allein ich kann weiß nicht was hier sein könnte finde hat ja keine entwicklung ne? ja, er kommt qua so hin das muss glaube ich per Tausch gemacht werden super kann hier 4 noch zwei und ich weiß nicht ob ich sehe man eigentlich schon on screen gefangen muss ich da wieder nachholen ich weiß nicht aber hier kommt Lamus hin kann was hier kommt und dann war es halt eigentlich schon fast ne? also so viele sachen sind gar nicht mehr übrig aber ich kann ja noch irgendwie mit so leuten reden die mir pokedex einträge geben also ja nicht kommen wir dadurch noch wenigstens die einträge in dem Sinne sage ich bis gleich wenn man kann gar diesmal wirklich holen so, guck mal, was wir da haben. Ein Kangama, komm mal, ja. weil ich bin erstmal mal voll in die falsche ins falsche Gebiet gegangen. und die ganze Zeit diese Sträucher hier abgesucht und ja, dann kommt auf einmal hier so ein Kangama einfach so. Ganz Ausdauer. Gut, ich hätte sowieso ein HP überlassen. Aber okay. Ja, dann werfe ich jetzt einfach mal einen Ball. Ich weiß, schick oder so. Muss ja nicht unbedingt sein, ne? Oh man, ehrlich. Zuflucht. Es ist nutzlos. Okay. Gegenschlag. Zeig mir alle deine Attacken damit ich weiß, ob ich noch schwächer weiter schwächern kann. Oder du bleibst direkt drin. Oh. Zuflucht. Hier, das Kann ich auch noch mal angreifen. Das ist jetzt kein Problem. Gegenschlag, ja. Jetzt sagen wir, es wahrscheinlich Bodycheck oder so, ne? Mal wetten. Ich gehe kein Risiko ein kann den ganzen tag bellen werfen außer wenn die mir ausgehen ausdauer drin mal sagt mir ja vielleicht mal eine vierte attacke hey immer alles direkt schief gehen muss ich mal eine sache kann irgendwie laufen so jetzt Kannst viel besser ansetzen nachdem du deinen deine Angriffe eingesetzt hast. Das ist soll diese Attacke, ey. das kommen kommt? Oh. Also, jetzt zeigt mir seine eine vierte Attacke. Ich glaube, 60 wirst du auch schon vier Attacken haben. Los, bleibt drin. Bleibt drin. Jawohl. gleich mal was die vierte attacke war pass auf aber wurde gefangen obwohl es ein junges im beutel trägt bewegt sich dieses pokémon äußerst leichtfüßig gegner schreckt kann gar mit blitz schlägen ab so und jetzt weiß ich nicht wo ich sonst noch irgendwie nachkommen soll nee, ich auch keine Pokédex einträge mehr außer eine muss also muss ich mich wohl mal alleine umschauen da wollte ich gar nicht machen und ja gucken wir mal gut anfall okay ja okay dadurch wäre es aber verwirrt dann wäre auch nicht gut gewesen gut alles klar dann werde ich mich wohl erstmal auf die suche machen ne? bis ich hier gucke ob ich was neues finde vielleicht läuft ja noch irgendwas hier so locker herum angeln muss ich auch vielleicht mal versuchen das wäre vielleicht eine gute idee und ja in dem sinne sage ich naja ah so ein Buddeltyp. lass mich das mal machen ey. Oh, oder auch nicht nee. Muss er davor speichern, das war mal Vor allem, das war voll die Verarschung. Ich habe gerade mit dieser einen Frau geredet, mit der wir schon mal gesprochen haben hier on screen. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich äh, äh, ich glaube, ungefähr so: Du lässt Sachen ausbuddeln und hast oh, nee. du Eintrag? Lässt Pokémon äh, Sachen ausbuddeln und. Ja, wenn er, äh, ich nehme an, es werden immer Sachen irgendwie ausgebuddelt und dann, wenn, hast du irgendwie eine Chance, irgendwie aufzuhören oder nicht, ne? Und wenn du aufhörst, dann, dann hört es auf und äh, du behältst die ganzen Sachen, ne? Und du kannst halt dann so lange weitermachen, bis sie irgendwie weil nicht ihre Schaufel kaputt macht, ne? Und wenn die Schaufel kaputt geht, dann nimmt sie irgendwie alles, was du ausgebuddelt hast, mit. Also ist halt Hohes Risiko, hohe Belohnung. Ne? So, ich habe mit der mal gesprochen, ich habe das mal gemacht. Die hat was ausgebuddelt ist direkt kaputt gegangen. <lacht> also Und ich muss so einen Rüstungserz bezahlen. Ne? Also ich habe der Rüstungserz gegeben. Die hat gesagt, okay, dann fangen wir mal an. <lacht> direkt kaputt. Oh nein, jetzt muss ich das Rüstungserz behalten, um die Schäden zu bezahlen und so. ne Dankeschön, tschüss. Also sie hat mich voll abgezockt. <lacht> hat ja, nicht mal irgendwas ausgebuddelt ihre schaufel ist direkt kaputt gegangen Ach, wie ist denn das passiert und dann ist sie einfach mit meinen rüstungsärz abgehauen weil zum teufel sollte er hier habe ich hab mich voll irgendwie aufgeregt als ich gesehen Na, keine Ahnung. ich suche mir jetzt noch hier die restlichen pokémon mal gucken, ob ich die alle finde ich mal, ob ich noch so pokédex eintrage finde von so leuten hier rumlaufen ich habe schon lange keinen mehr gefunden ich gehe ein bisschen angeln und ja hoffentlich finde ich dann auch die restlichen dinger wenn ich was Neues sehe, dann sehen wir uns. Also bis gleich. So, ist zwar nicht die Gala-Version, aber Lamus ist Lamus. Also komm. Mm, mm, mm. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich ein Pokédex, ja, ein Pokédex eintrag bekommen haben. So, es entwickelt sich als ein muschers in seiner rote Bis. Das süße Aroma, das aus der rote strömt, hat Mushars in einer Art Trans versetzt. Also ist halt auf droge so, damit haben wir alle Pokémon, die ich besser gesehen habe, auch gefangen. Das heißt nur noch diese Dinger, die jetzt hier noch übrig bleiben. Ne? Also so viel ist gar nicht mehr übrig. Vielleicht kriegt das sogar noch schnell genug hin. Ich weiß auch nicht. Nämlich mal, an, das hier soll dann sein. Ne? Also ich muss das auch betauschen oder? Oh Gott! Ich muss dem Master zu verrufen